Schaffen 20 haben Sie erneut hier einen die, Nationenpreis die Sieg Weiß zu erzielen, sondern Start, wir brauchen die Schützenhilfe von Peter Fredericks, gerade von, der von, dem, von einem von ah, der stärksten Reiter der Welt. Der aber und das gibt uns vielleicht noch ein ganz klein wenig Grund zur Hoffnung in seiner ersten Runde doch ähm, wirklich richtig ins Straucheln kam und ähm, das Streichergebnis sogar war eben. Für die Schweden. Elizabeth Madden, Derry Lou. Null Runde von den beiden in Runde 1. Wobei das nicht von Anfang an so aussah, das muss ich sagen. Da hörte dass sich eben ähnlich an wie jenes Geräusch, was wir jetzt da gerade haben vernehmen müssen. Das Geräusch bleibt noch ein klein wenig bestehen, aber die Situation, dass sie straffunkfrei bleiben und sind, ist immer noch. Man merkt fast sagen, Klappern gehört zu seinem Handwerk. Entscheidend ist, was liegen bleibt, und ähm, somit ist es erneut die Null für Elizabeth Madden und ähm, ja, durch um um, das der Ergebnis der von und Nicole Schoen, Schoen, und Simpson Punkten, das, das Ausscheiden sind es, äh, es da natürlich ein paar mehr Punkte geworden, 23 und ähm, interessantes Ergebnis, 23 Punkte komplett Ziel von Laura, ähm, es gab zwei Team.